Und die Wahlergebnissen in Deutschland und in Österreich, sei es AfD, sei es FPÖ oder wie sie sich auch immer nennen, wir wissen, Rassismus ist keine Lösung. Es ist ein Gift in den Köpfen. Und es war ein langer Weg, um dieses Gift endlich aus den Köpfen zu verbannen. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir alle jetzt nicht resignieren, sondern. Dass wir laut sind, dass wir stark sind, dass wir zusammenhalten und